Ja, danke. Schrei mich an. Jetzt muss ich wieder zurück. Ich habe einen Fehler gemacht, Leute. Ihr habt doch gesagt, ihr wollt in Klassik ein bisschen questen, weil ich einen Flugmaut habe, Mensch. Es macht doch viel mehr Spaß, als hier so rumlatschen dauernd. Ich meine, ich, ich vermisse Finn, aber. Da können wir ja wieder hinschauen zu Finn immer wieder ein Sturmwind, das haben wir richtig und wir können fliegen, das ist das Schöne. Und das, das Maut ist ja auch wunderschön. Saphir-Wolkenfeder, wow, ich liebe sie. so Lilly mit der Brille ohne meine Brille ich wäre blind schön durchs Tor fliegen seht ihr mal Sturmwind in der, aus der Vogelperspektive kennt ihr ja bestimmt schon also ich weiß schon Azaroth hat sich erholt. Wo soll denn der sein? Kreis. Da gibt es Schmuck, das wusste ich gar nicht. Wir sind jetzt im Stadtgebiet, gell? Im Wald von Elwin. Das ist, dauert jetzt aber, bis wir dahin kommen. Endlich. Endlich! Da war kein Schmuck. Rote Maske der Defias. Früher konnte jeder anziehen, jetzt können es nur noch Schurken. Aber das war ganz am Anfang. Da, wo es schwer war, da, wo es schä war, weil die Server ja andauernd abgestürzt sind und solche Sachen. Und. Wir haben die auch regelmäßig irgendwie zum, zum Absturz gebracht. Durch unsere PvP-Kämpfe ist ja heute alles anders. Ich muss zum einen ein bisschen Kräuter sammeln. Zum anderen zeige ich euch das hier ein bisschen und ich brauche ja Erfahrungspunkte. Und ehrlich. So geht's. Jetzt schlage ich zwei Fliegen mit einer... Ach, mehrere Fliegen mit einer Klappe. Ich sammle Kräuter. Ich sammle meine Kochkunst, dass ich die hochskillen kann. Zumindest die von Classic, damit ich vielleicht doch irgendwann mal wieder diesen Erfolg haben kann, weil ja, ich habe das alles auf meinem anderen Account, aber... Hm. Jetzt habe ich einfach mal gar nichts. Wali, privat auch ganz ganz Spiel. Ich habe kein Ziel. Aha, kümmert euch um Hoggers. Okay. Mach mal. Ein Riesenproblem der Hocker, aber ihr seht die die Mobs sind Stufe 30 und ich glaube nicht, dass ich den schaffe allein. Na wobei, die kommt klar. Und C und ja gleich so einen Haufen kriegt. Super. Und Kräuter sammeln. Toll, ha? muss näher ran. Tada! Also da hinten wäre jetzt Hocker, aber ich glaube, den schaffe ich nicht allein. Nein, nein. Was ich jetzt wollte ist, ich wollte jetzt mal gucken, wenn die jetzt hier Stufe 30 sind, dann sind die wahrscheinlich in die Instanzen aus Stufe 30. Aber ich war vorhin als Todesritter ja unterwegs und habe meine äh, Waffe neu geruht hier so. Und da muss ich mal an die Runenschmiede, in unsere dunkle Festung. Schau ich mal. Ja, Stufe 30, das schaffe ich nicht. Der ist glaube ich gar nicht mehr so schwer. Ich weiß es echt nicht. Nicht! Das ist er nicht. Wo ist Hocker? Hallo Hocker. Da ist er. Was liegt da? Äh, jetzt schauen wir mal, ob ich den schaffe. Hogger wurde gefangen genommen von der Wache aus Sturmwind. Der kommt jetzt ins Verlies. Ich habe ihn geschafft, ganz alleine. Ist das nicht schön? Doch. Doch, doch, Hogger. Ich helfe dir. Hm, sie hat Hilfe, okay. Zwei Magier schaffen das. Du mir auch nicht. Du bist ein ra sagt der mir. Schön. Da freut sich doch, klein ja, Die tun ganz schön weh. Aber wir schaffen das. Super. Ui. Was war das jetzt für die Rüstung? Das war eine Robe? Ist ja cool. Ein gedelltes Kurzschwert der Tefias und das soll besser sein als das, was ich habe. Äh, es ist vielleicht höher von, von der Stufe, von der Gegenstandsstufe, aber es ist bestimmt nicht besser. Nein, nein, das machen wir nicht. Na wunderbar. Hätten wir das auch. Und wo müssen wir das abgeben davon, ne, so wie es ausschaut? In der Speergruppe. Wir fliegen nämlich jetzt vom Wald von Elwin, also so wirklich Stadtgebiet. Da fängt man an. Zumindest, wenn man das als Mensch halt anfängt hier oder dahin geht. Alle Wege führen nach Sturmwind. Und hier, Ehre das haben wir König, Freund. beendet scheinbar schon. Aha. Der Mordfall war der Fall, den sie mir gaben. So sieht's aus, Mädchen. Wir haben es mit einem ausgewachsenen Mordfall zu tun. Doppelter Seit Homizid. Nee, ist okay, der geht weg, Ikeo. Jetzt sammeln wir hier noch Kräuter. Ja, davon die. Boiling das, Sch das Schöne ist, egal welches Level man hat, man kann alle Gräser mit einpacken. Wenn es zu hoch ist vom Level, kriegt man halt nur Stängel und muss zehn Stück davon sammeln, um eines zusammenbasteln zu können. So ist es. Ich vergesse immer, dass ich ja schon einen an meiner Seite habe und klicks immer äh, so, so einfach nur zur Sicherheit. Ui, was ist denn das für einer? Schnapplink. Aha, haha. Ja, auf jeden Fall fliegen wir jetzt mal weiter, wo ich gesagt habe, zur Speerkuppe. Wie gesagt, und noch, wir sind in Westfall. Eines der schönsten Gebiete von Klassik war so schön hier hoch zu leveln es ging so schnell wenn du in der gruppe warst toll alleine war es qualvoll und man ist oft gestorben und kleiner kleine kleine wissenssache am rande hier laut statistik die häufigste Todesursache in WoW, die Erntebehüter. Ja. Wenn man denkt, man schafft die Kleineren, dann denkt man auch, man schafft die Größeren und ja, das, die schafft man dann doch nicht. <lacht> Meine Theorie. Hier sind überall Wirbelstürme seit dem Kataklysm, Obdachlose. Das ist die Speerkuppe. Wir entdecken jetzt hier natürlich alles schön. Ich bin eine Entdeckerin. Ich gucke mir gern die Landschaften an. Und überhaupt, WoW ist doch toll. Was haben wir hier für Quests? Rutsch. Guten Tag. Aha. Finde Captain Grausohn beim Leuchtturm von Westphal in Westfall. Okay. Ziehe den Ehrenfreund. Machen wir. Was haben wir hier? Hier gibt's es einen Rüstmeister. Ne, wir brauchen nichts. Das verkaufen wir. Das verkaufen wir auch. Schönen Tag auch. Ja, dir auch, danke. Jetzt können wir wieder weiter. Ja, wenn, wenn wir jetzt im Klassik wären, wo normal, dann würde ich jetzt mit Level 30 allein durch die Todesminen latschen. Jetzt traue ich mir das nicht ganz. Also da müssen wir dann ein bisschen damit warten noch. Gras und ganz viele Pupsis hier. Brauche ein Ziel. Das Schöne ist, dass man zur Zeit Wind der Weisheit. Gewonnene Erfahrung ist um 50% erhöht. Also, deswegen mache ich das jetzt so. Also, doppelt so schnell. Was früher Monate gedauert hat, dauert jetzt vielleicht Wochen. Ist doch super, oder? Oh oh. Spinnen sie ein bisschen. Das ist so weit entfernt. Ja, glaube ich schon, aber was soll ich denn machen? Ich bin außer Reichweite. Ja, weil der wieder abhaut. Heiligs war das jetzt schwer. Tschüss. So. Jo, jetzt gibt's einen Arsch, genau, Arsch voll. Also hier gibt es tolle Sachen, gerade am Anfang, wenn man hier anfängt, bei WoW, wo man noch nicht viel hat. Aber wie es jetzt ist, ist ja alles anders geworden. So müssen wir zu dem Leuchtturm hier ist Mondbruch, hier sind die Todesminen eine der ersten Innis die man so macht das ist heute auch anders das war früher so heute drückt man Dungeon Browser und der verbindet dich sofort dahin, wo du hinkörst, vom Level her. Und das ist halt jetzt alles anders, weil ja das ganze System ein bisschen anders gemacht worden ist. Ich meine, früher hast du bis Level 60 hochgelevelt in Classic und jetzt äh, bin ich schon Level 30, also mit 30 hier fertig sozusagen. Und es eskaliert alles, also egal wo du hinkommst die Gegner sind in deinem Levelbereich die sind nicht leicht und auch nicht leicht zu killen sondern normal halt so wie sie eben sind ganz gerecht hier ist der Leuchtturm von Westphal an der endlosen Küste da unten ich wusste es ja, dass er kommt. Er, er, er, er, oh Gott, wie oft hat der mich schon killt. Aber jetzt kann ich fliegen. Ich habe einen Vorteil, ich kann ihn genau da abfangen, wo er nicht so schwer zu killen ist, hoffentlich. Ja, genau hier, würde ich sagen. Da kommt noch einer mit dazu. Macht aber nix. Ja, Apokalypse machen wir jetzt, gell? <lacht> Und level ab. Und seht ihr das jetzt, wie schnell das geht? levelt ihr jetzt hoch, damit ihr euch nur wenigstens Shadowlands zeigen kann.